Schilds. Carole Carol Burkel, Moza Mim, Toni Tintinger, bekannt Thun, Anug Toni, Olivier Meli, René Spautz, genannt der Ren, für Kollegen auf Ren. Für was ist das? De ja, ich denke, ich habe vorhin in der Neuwerde gesagt, dass, dass, ein Sie, dass das ein ehemaliges ist, das Stengen mit Fotos und das ist einfach schön. Normalerweise kennt die aus Galerie, Galerien, die ich steril weiß wenn wo Fotos drauf hängen, eng wie Diana. Ja. Hei, wenn ihr lo Lohe guckt, hängt kein Foto wie Diana da. Das sieht als ehemalig an. Äh, ich als Organisator um mit frage zu zusammen muss auch da so ein, weil für die sieht mich dann immens interessiert. Es sind im Stunden, um Faust von der Burg auf die Welt zu kommen. Da leidet ganz nur, dass der hier etwas zu machen mit den äh, Künstler. Ferner Schilds also ist die erste Kühe, wo du hier ausstellst? Nein, das ist nicht die erste Kühe, ich fahre schon hier und das war auch eine ganz flotte Ausstellung. Mir ist also es aufgefallen, die schöne Naturfoto, Lohunisch, ganz gezielt hier auf das Foto geguckt und ich schmierigen einen Unterschied zwischen den Farbe. Kannst du eine kleine Explikation dazu geben? Ja, der Dient, äh, wo da gesitt längst, der das im war ja gewircht, wo moies Freizon ob Dalgen eigentlich genicht und durch den Grangtaun, an der Tandrun, der zwei von den grossen Feiern, dafür ist die schön am Blohen, und dafür gesagt, den flott die Spiegelungen am Wasser von Gränger von Bloh, ja. Und dann, äh, gibt es natürlich noch ein fro Interessieren, und zwar, für wertgerät Naturfotoren. Das ist für kleine Musiker. Ich habe schon mit 12 Jahren schon mitgegangen, um sich die Mykologie für Champignons kennenzulernen. Aber mein Mann, also mein Papa, sein Bruder, den hört an der Kamera in Letztenburg für den Naturfotografen. Er hört mich immer mitgehalten mich fasziniert. Götet ihr äh, Ja, der Seeadler. Der Seeadler, aber wo könnt du den Ja, weil ich das einfach ein imposant Däher fange. Und wenn ich habe, wie ich so etwas an die Luft schrauben kann, das, das fasziniert. Und dann habe ich nach ein froh, und zwar, wenn ich gucke, muss ich schon äh, gewissen äh, Zeit abrechnen und natürlich auch Material. Äh, ein Aufhänger, als den ich bin, kann direkt so schön Neubnahme mache, zu machen. Ich gebe mir zwei Voraussetzungen. Die ist das Geduld. Dann soll ich auch sich dokumentieren ein bisschen, an dem ihr guckt, was will ich fotografieren, wie leben die Deren, auf was Biotop lieben sie, was sie flott auf Zeit, wo ich Foto machen kann. Und dann denke ich, wenn ich das richtig Material habe, dann geht die ein bisschen umgeleitet und leider in sich selber und dann misst müssen davor. Ja. Lieblingslens? Das sind im Moment 600 mm. Auf ein Kamera? Ich will ein Kennen kennen verschiedene Sorten. Ein D5, ein D. Also ich bin im Moment ganz mit kennen ausgerüstet. Die habe ich 20 Uhr, die haben wir in kennen. die ist relativ stabil nach immer an. Ich bin einfach immer dabei. Ja. Okay, mal da so eine ferner merci. Und dann merci, gehen wir ja. bei den nächsten Künstlern gucken. 24 Fotografen wurden ausgestellt. Die 24 Fotografen, wie die zu Sterne gekommen sind. hast du sie einzeln gefreut? Wie ist das gegangen? Ja, das Ganze hat sich am Anfang schon am letzten Jahr, das 2020, herauskristallisiert, dass wir heute auf der Vierzerbrüche eine Ausstellung machen ja, weil Pandemie, dazwischen. tsch, tsch, mir hatten aber noch Prof gmer op Facebook für Fotografen zu fangen, die interessiert wären, ha ich erstellt. Und du habt eine Reunion, und ja, du kumm die zweite Welle oder kommt die dritte? Ich weiß da nicht, wie so gnäd werden, da Wellen zu viel. Ähm du hamma so aufgesucht, die erstellen und voll schon viel also investiert hat, er bist nicht lo Geld, er hat viel Erbestern investiert, mehr, aber zwei Reunion mit den was der Fotografen und um, ja, lo, dann dit jahr haben wir einen um, schön um, uh, ja, das Jahr 9.0 aufgeholt. Und die Schule ist in Ruf gegangen. Und ja, den Erfolg ich erst dann da. Carol Bueckel. Ich habe gesehen, ich habe schwarz-weiß Fotos über die Architektur. Erstens, wie wird schwarz-weiß? Und zweitens, wie wird Architektur? Ma, schon, äh, ich mache 1993 Fotografie. Und ich habe äh, schon viele Sachen ausprobiert. Um, nur nur aus also, aber die Architektur, die Fotografie, was mir am meisten gefällt. Auch oh, das Schwarz-Weiß zurückzukommen. Du fand mich schön, dass von Detailer für Detailer mehr, ja, wenn es so verschaffen, Fotos, für das Detailer besser herauskommen, um Schwarz-Weiß und wie du zu viel sein Farben zu lösen. Ich fand du die Architektur besser heraus. Wenn ihr zum Beispiel das Platz hält, weißt du noch, wo das gemacht ist. Natürlich, das ist eine Residenz auf der Kloschdor und das ist die Residenz Aster. Und die hat eine ganz schöne Fassade mit Balkon und du kannst ihn als Fotograf oder wenn du willst, kannst ihn andere verschiedene Äderweisen holen, für die Balkon äh, durchstellen. Du hast äh, angefangen, für äh, und drei Jahre, du hast ein bisschen experimentiert, äh, mit was hast du experimentiert? Ich schwarz also, nur nicht von der Kamera, mehr, ich spreche von den Objekten. Was hast du irgendwie mehr, mehr hingezogen zum Thema, das du probierst mal aus? Mhm. Für dich tue ich äh, mit äh, Landschaften ein bisschen probiert und auch mit sich, schon ganz viel sich immer fotografiert. Ja, und du nur nur alles so ein bisschen, was, was ich so beginnt habe, und ich probiert. aber die Architektur ist das, was mir am meisten gefällt. Du hast auch so zischlos, ich ein bisschen als Frau äh, erstaunt, weil das so normalerweise, das zwar ist zwar die gewesen, normalerweise in der kleinen Buch spielt man am Zug, und ich die Männer, die sich für Zug interessieren, wie passt du dazu, was ist der Zug, ist Zug? Ma, mein Papa ist aus Eisenbahn und dort so mal viel von der Eisenbahn gezählt. Und irgendwie hat einfach immer Lust. Äh, das hat mich fasziniert, die großen Maschinen. Und ja, es hat mir Spaß gemacht. Wenn du genug hast mit der Architektur, ich dass du dann nicht auch mit den Foto machen. Was du eine Idee, die du nach Hause hast, ist, du das muss ich unbedingt ausprobieren? Oder wo, da, wo da der muss an den Fangeren brennt, viel oft äh, drücken beim Fotoapparat? Ich äh, muss noch ein bisschen Langzeitbelichtung. Und das will ich noch unbedingt ausprobieren, weil ich, das noch nicht, ich noch nicht so viel Erfahrung drüber. Ja, und dann gehen wir noch andere anderen Bereichen, wo ich mich noch kann. Äh, besser, also wo ich noch besser gehen. Aus Toben, an Okay, die 24 Künstler, was begeistert dich äh, noch diesen 24 Künstler, wie du sie alle gut dabei gesehen hast? Wir kennen uns chef von hier von du. Und um, ich fand, wir sind äh, eine gute Equipe, äh, wir haben also alle sind gut in Und das eben, du hast keine, äh, wie so sieht die Männer sein deinem Teufel, also das ist eine gute Ambiance und das gefällt mir eben ganz gut. Und das ist die erste Köder ob dem Viertelhafen, wo es der Mat muss. Ja. Der Teig geht von aus dann noch nächstes Jahr. Aber müsste der Mat oder siehst du da, nö, da nicht, und meine ich lieber irgendein Besonderes sein? Wenn sie mich nachher wollen, sind sie nicht gerne dabei. Wir gehen zurück. Merci, Carol. Merci. Dennoch, volles, muss so sagen, aus wirklich hier, ich sehe auch wirklich all das, ganz viele Leute kommen, die uh, das Schiff bestaunt uh, Die haben mich kritisch, die haben mich mit Herz geguckt, uh, die haben mich an den technischen Bereich uh, analysiert. Weil, Erklärst du dir, die gute Ambiance zwischen den 24 Künstlern, wo ja, der muss ein Jitverein wirklich etwas aneignet möcht? Also meine Meinung, wie könnte ich ja selber fotografieren, als den Erfolg von unserer Ausstellung, dass man es nicht der Konkurrenz gesagt hat. Und das ist nicht das Thema, wo dann ein Fotograf der Opie schafft, und dann hat er das Resultat von dem Thema äh, auf eine Exposition weist. Da das ist oft an Fotos, Clip, so so, da du Konkurrenz denken. ob hatten wir eine Reunion, wo wir lange über diskutiert viel bringt weit. Wir haben aufgepasst, dass man keine Überschneidung sollte kreieren von den Themen. Die sind sinne da. Wir, wir hatten nach gehabt Themen gehört, wo man Fotografen nachher hätte können beiholen. So, dass die einfach eine Ausstellung ist, aus, wo kein muss ferten gegen den anderen sich muss behaupten. Heute geht es um dem sein Foto, welche sind präsentiert, Themen werden freigestellt außer der Themen diese paar Mal überschnitten hat. Ich meine mit der Weltfotografie zweimal, Mal, äh, wann ich mich nicht irgendwie so oder dreimal, Mal mit der Weltfotografie, äh, so für mich kein Thema, was sich mit dem anderen überschneidet. Mosamim, du bist hier auf der Vielzah Ausstellung. Sie sind verwischt an schwarz-weiß Fotos. Äh, wie passt du dazu, komm, für die zwei zu mischen? Also, am Funkgeroll ähm, impressioniert man das verwischt äh, von der Natur ganz viel. Äh, das ist aber so, wenn ich ein neues Früh um Stausee rundherum geht, dass äh, zumal am Winter oder am Frühjahr, wenn der Nivel nach oder Schnee leid, dann ist es also ganz spooky um Stau und da kommen da so Bilder wie die Döten raus, wo äh, in ein alt Fischerboot umgegangen ist, um an der Flotterspiegelung von der Behm. Und ich fand die Bilder sind ganz einfach und die haben viel mehr Ausdruck äh, am schwarz weißen Dann hört den dann äh, wie ein Brick, auch vom Stau, der auf äh, sauerhof von der Schau von schwarz weißen wirkt das viel, viel viel besser für mich persönlich, weil wissen ja an die Architektur geht. Dann haben wir nach äh, die Schlammauer, um äh, ein paar ähm, Das ist ein Foto, das man nicht in ihrem Essen-Freyjahr wo Die Alblieder noch nicht aufgeworfen werden von den Bischen. Das geht da ein bisschen mit den religiösen Effekten und das auch hat auch so etwas. Ähm, ja, dann äh, haben wir nach auch äh, die Schlammauer. Da werden schon ein bisschen und du dachte ich, hey, hey, da sieht man einen Fischerbruder an wie. Und ein roter Puddel, das tut der etwas. Und dann ein Auto geparkt, raus. Und du die du Fotos geschossen. Und äh, das ist dann dort, wo man dann den Affe hat von dem roten Klax auf dem Foto. Das tut dann etwas. Das sind dann die Wow-Bilder, die am Schweizer wahrscheinlich gar nicht wirken. Major, wenn die letzte Explikation noch geläuscht habe, dann denke ich, natürlich sind so Fotos nicht in fünf Minuten gemacht. Die hängen wirklich zufällig, die hängen, wo sie sich lange dahin stellt oder sitzt oder lädt. Eine Anekdote, kannst du dir eine kleine Anekdote erzählen? Ja, natürlich. Von diesen Fotos hängt natürlich kein Heil Schwester Jenka und der nur zwei Sauerinnen wie Richtung Kölnröf und äh, da kann ich dann Bursch im Handschein fotografieren. Dann wäre du dann mit der Langzeitbelichtung umgegangen und ich habe den Auto am Himmel geparkt. Und es war so schon so spooky, weil alles so Teich war und du knisterst da und ich oh, ich habe jetzt bestimmt Nachrichten verwehen und du gesehen nicht, dass mein Auto umgegangen wäre, die zu aufzuholen. <lacht> Oh Gott sei Dank, äh, komisch, wie auch immer. Sonst dann in den Druck gelaufen und, einen, an einen, an einen und dann aus eine Leitplank und du hast den Auto dann gemittels gedrängt, ohne größere Schuld. Gott sei Dank, wir äh, wollen dann äh, guck wie mal, einiger, äh, komisch dran, ja. Meine war ja so eine kleiner Geschichtchen, äh, dass das ein Geschichte in Erinnerung hat. Ich wünsche dir noch viel Fried, für so weiterzumachen. Und natürlich auch für eine Anekdote für nächstes Jahr eventuell. Merci, Alain. Ich gehe nun nicht zurück. Merci auch. Toni Tintinger, bekannt, tun einfach. Ja, ja, für die Alphine immer tun. Voilà, den Fotos haben. Um, wie verschaffst du sie, oder besser gesagt, eher diese verschafften möchtest du Ja, das kannst du hier Die Fotos, okay. die foto, ich komplett am Deichstrecke mache. Und wie sie so ein Foto fertig ist, kann es sein, dass ich ziemlich 9 auf 4 aufhängen kann. Und links die Linz zwischen 5 und 4 Stunden. Dann geht die ganz schwach belicht, mit einer Lut, die Bahn nicht einen Millimeter durchmessen hat. Und dann muss ich das alles ausstreichen mit der Loot. Und dann gehst du dem Foto, wenn du fertig bist, von der Kamera zuhören, gehst du gucken und guckst, und dann siehst du, du hast aber effektiv, äh, das tun nicht drauf. Fängst du kriegst Das kann bis 10, 12 Mal gehören. So, das Foto, und ich gemäht und du warst 14 dich. angekommen. Dann musste ich ein bisschen alt und gemäht, weil mein Stil, für den, den du hast, man schon hauptsächlich aus der Gastronomie kommt, man aus der Gastronomie, dass so Sohn in diesem Fall gemäß. Aber in Wirklichkeit, äh, wenn es eine Chance ist, nur ein Foto fertig an einem Tag. Und so passt es, das passt jetzt in den Genre. Das gemäß, was du siehst, ähm, siehst du dir selber raus von der Schuhe? Ja, ne ja, du, ja du ich meine doch nie was. Ja, äh, äh, als noch. Koch. Ja, ja, ja. ja. <lacht> und äh, den Kurven hast du auch ob den anderen Bilder du hast keine Kurven. Nein, schon ganz viele Tensilen. Okay, Frut, also so, für Frut man musste ganz viele Tensile sehen. dürfen sie schon immer froh, wenn Leute kommen die so da, hast du schon an alle Kneippen, mach immer den. kann in die Wäsche. Weil das sind die Sachen, die sind immer gut haben, wenn ein Foto hat. Engel Furcht, Engel Lüsch. Das sind all die Sachen, die ich sammeln. Aber wenn sie da bei mir guckst, ist schon ein ganze Schaf, voll das Krimchen. Bin ich frage, ich gehe immer alles in eine Wäsche. So, Nein, das geht alles gebraucht. Das hieb du bist der Vintage, Toni. Ja, das, die Fotos sind doch schon schön, durch die Sachen, die man angebaut hat. Du warst kachgewischt mit äh, also einem großen Geschenk. Äh, wie war es ob eigentlich das Genre kommt für Fotos äh, Ich habe Fotos gemacht, bevor ich an die gegangen bin. Ich war früher bei der Frankfurter Allgemeine, für versuchte man dort in Niveland zu verdingen und ich habe angefangen Fotos zu machen, mit den Fotografen dort zu lehren. Du hast praktisch 40 Jahre ich in der Gastronomie war kein Foto mehr gemacht. Du hast einen Mann gefangen. Und du hast den Thürias Magazin als einer den besten Fotomagazine für sterne für die Rezepte zu machen. Und den hat mir gesagt: Toni, du hast da immer ein Foto gemacht, schick mir mal ein paar Fotomat-Rezepte. Und dann habe ich gesagt, ob ich das zu machen. Aber ich wollte schon aber einen speziellen Genre machen. Und dafür sind in hier gegangen, sind in auf Mailand dort bei Fotograf Lehrer gegangen. Und die Fotos die gemacht, wie der Caravaggio, den am 16. und 17. Jahrhundert gemalt hat. Die haben wir doch immer so gemalt, wo schierte rauskommen sind, bei, zwischen Kirchen oder so, Fenstern und so. Und dafür ist der Stil, der wir da stehen, äh, tun, für meinen Stil zu machen. An Zukunft kann in da erwarten, dass du auch weiter äh, FUT-Fotos machen musst, vielleicht auch ein einer Art Weiß. Ja, es äh, ist äh, schon ein neuer Stil, den am selbensten ist, mit schon eine Idee für nach einer Profile dran zu bringen, die von dem dort die Licht geht, mit dem quasi was immer am Starttags der Foto machen. Mit schon do etwas Neues, das wir auch nach demnächst, denke ich, kriegen. Mal, da sind wir gespannt auf sie nächste Expo. Ich gehe zurück zu Mala. Merci. Für Nana Tio, gibt es de an dem Genre da weiterführen, dass das Konkurrenzdenken nicht abkommt? Oder siehst du do, wir müssen als irgendwie etwas Neues aber trotzdem für die Leute bitten, etwas anderes äh, aufhörenlose? Da haben wir auch schon darüber gesprochen. Äh, ich meine, wir sollten hier mal heute mit verschiedenen Fotografen dürfen. ein paar zu Und da sind auch schon von einzelnen Fotografen Ideen abgeworfen, gehen. ganz gute Ideen. Übrigens, äh, Engideas zum Beispiel, für nächstes Jahr ein Foto zu erstellen. Aber nicht hei, aber vielleicht zu zuerst sauer, oh, mattbrüchend. Das, das gibt ein bisschen um vier Bild von der Kunst, zu feiern denn, dass er von eng Zeit auf den anderen fährt. Aber das das ist alles kann man schon. Das ist wir dass auch schon die wir durchgehen, hier etwas zu machen. Aber wenn wir etwas machen, dann denken ich nicht, dass die Weg geht, dass wir es an Konkurrenz stellen. Das meint Fotoscape, die man das gut, und die sollen das auch machen, dass sie in ASPL, dass sie vereinen, dass das etwas Das heißt, ein Kollektiv einfach von Fotografen, die unaufhängig sind, die einen ein bisschen mehr professionell wie die anderen, aber das schützt der ganze Sache nicht. Ich denke, das hat einfach die Ambiance beweist, dass die Vorgehensweise am Anfang der Ausstellung die richtige ist. Bon, ob ich das noch ein Copy-Paste nächstes Jahr machen das weiß ich noch nicht, aber ich denke, irgendwann am Anfang vom Jahres setzen wir unsere also Männer alle zusammen, vielleicht noch andere dabei, und dann diskutieren wir für das Pechdreis zu kriegen, so wie man das gemacht und das Schied für jemanden gebunden gibt, das nicht einfach hier, der Rennen hat das organisiert, Nein, Wir haben das zusammen organisiert und da das wichtig ist, dass das nicht in organisiert hat, hier sind 25, 24 Fotografen da nicht, plus mein Freund. Anno Gantoni, äh, das ist die erste Frage, die du hier auf der Viertzerbue steht, auf der Flotte Ausstellung hier. Als Journalistin und als Fotografin hast du natürlich ein bisschen Erfahrung an dem ganzen Domain da. Ähm, wie bist du heute dazu gekommen für Heimat zu machen? Meier, es sie gefroht gehen, vom um, Rennen, dat, am Anfang, wär ich ein bisschen, ich wusste nicht, wie ich es so da losgehauen, matt wärt auch, stellen ich wir wirklich ein Thema, was mich privat interessiert aus, oder stellen ich, äh, journalistisch, äh, foto aus, schon mich aber decidiert, für dat, äh, zweit, äh, für dat Decht, pardon, für Mopen ausstellen, äh, weil dat einfach ein Thema raus, was mir am Herz leidt, von man, äh, sinnisch mit n Händen zusammen, das ist einfach ein Teil von mir, das äh, ich nicht will müssen. Und ich denke, mein, dass ich bis den späten Alter nach werde ähm, immer an dir an für die Erstellung. Und äh, das ist ein Erstellen, das die erste Kirche äh, auf ob das viel ist. Ich habe gesehen, du hast deinen kleinen Fotoapparat dabei. Ja. Ähm, ich denke, dass du bestimmt noch andere Fotoapparate durchgehst. Äh, kannst du jetzt ein bisschen eine Erklärung dazu geben, wie viel die Klänge du immer dabei hast? Und ähm, was welchem du durchgehst oder professionell so fotografierst? Mal, ähm, den habe ich noch nicht ganz ganz lange, das ist ein Canon äh, GXX ist sie ganz, ganz zufrieden, du äh, ich kann den nicht empfehlen, die so viele in sind die, äh, zum Beispiel auch, äh, nicht viel will wollen, äh, geht ein, äh, Kompaktkamera largement du. Äh, mittlerweile gehen nicht, äh, ganz viele Modelle an, ich meine, noch du, wie ja, äh, als Fotografin, ja. viel, viel Serien nicht gehen an, wesen heisst also was nicht, die soll kaufen. Also, ich gehe nur nicht einzeln an, an, den Verkauf von den, äh, Apparate an, aber das etwas, etwas, ich muss wissen, erstens, was will ich fotografieren, was kennt mich wie Lange Frau machen, Spiegelreflex, Hybrid, Kompakt. Und ich muss, hm, äh, du gestohlen, und ich weiß, dass leider die viel Fotos machen, Wir haben du manchmal gut faul Foto mit Handy. Also, haben sie dann noch ne dabei, wie sein Handy und dann sind sie dann auch erst da das genau dann das dann einfach weil ich vielleicht heute so nach Karlsruhe von den Muppen, die Fred zusammen zu schaffen man da das einfach tut mir möchte ich als Fotograf Dela zu fotografieren, das hier erklären möchte, Details, ein Aua, ein Ahn, ein Ahn, wo ganz äh, expressiv ist, ein Knuss, der Spalt, bei der Schnuff, äh, oder eben ein Porträt zu machen, wie wir es kennen, als ein äh, Porträt von einem Mönch. Und äh, das fand ich ganz interessant, weil mich eben das interessiert äh, und noch mehr, äh, konzentriert auf das Porträt. Das ist der ganze Kapp, wo ich noch den Blick dann gesagt habe. Und äh, voilà. Dann äh, sonst ich da vielmals. Merci für den flotten Interview, den du hast. Und auf weiter viel Erfolg. Merci, Mim. Run ist so und vielmals Merci und ich wünsche mir dann auch nächstes Jahr und all die kommenden Jouren, dass wir vielleicht alle gut summen zusammenkommen, vielleicht eine Leute, vielleicht dieselbe. Vielmals Merci Dank. Olivier Milly, es sind begeistert, wie ich das Foto gesehen habe. Echt denke, deren, dass das auch so ist und dann ein ganz, ganz extra Manier für sie zu fotografieren. Für Erklärungen. Also die Fotos, wo ich loh, äh, sind Fotos von anderen, die sind am Fang erstaunen, dass schon einem Fotografen für den sehr schön fotiert dass den am Anfang die Fotos gemacht hat Und da war schon mal ganz begeistert. Und da habe ich seit se das tue, probier am Fang die diese Kunst auch an meinem Stil zu machen und dafür und ich einen hier ein den wo ich dann will, wo dann die Däuren draufgemacht gemacht gehen und wo ich dann von Fotos von innen hole. Das ist wir das richtig. Du leist hier ganz hinter dem Glas an der Hoffnung, dass das Glas nicht irgendwann beim schweren Däuren zusammenbricht. Nein, ich habe nicht. Also Glas ist schon auf dem gemacht und du kannst ich bis 80-90 Kilo drauf. Setzen. und der Fotograf, Foto, der Fotoapparat Fotoapparaten in das innen Glas und das ist nur mit einem Telekommando. Das ich dann ausschalten. Und die Belichtung? Die Belieftung ist von den zwei Seiten, die ich auf dem Tisch habe, mit 1,10 e Meter auf 5,80 Meter. Und die 1,40 Und Die zwei Flaschen die sind dann auf den zwei Seiten, wo dann die Luft von unten abkommt. Also in der drinnen gewischt, was Karimant sich äh, refusiert hat, hier einen zu klammern? Äh, Ansonsten ne. also, nicht. Wenn die Drop gehen, haben sie ein bisschen Angst, aber dann fangen sie schon dann einfach, mit ihnen ein bisschen zu spielen, mit ihnen zu und dann äh, fangen sie sich aber wirklich an Wohl zu fühlen und dann klappt das schon. In Zukunft sehen wir dann auch viele Fotos von dir mit Tieren oder gibt es dir selbst auch eine mit den Menschen eventuell? Mit den Menschen auf dem Glas ist es ein bisschen kompliziert. Ich habe schon Teste gemacht, wo ich nicht schlecht gemacht habe. Aber ich will mich versuchen, mich probieren, noch speziell drauf zu setzen. Viel zu Bursch, also die echte Keier, die sie hier erstellt Ja, das ist die echte Keier, die ich hier erstelle und so ein großes Eier hier erstelle. ja, dann sage so ich dir viel, viel, viel, viel mehr Merci. Und ich wünsche mir nächstes Jahr. Nach mir Foto von da zu gesehen, am um Fleisch auch einer der Jungen.